Also ich bin der marokuti Steff, Parkdesigner für Q-Parks, 32 Jahre alt und jetzt seit 10 Jahren ungefähr im Bulli unterwegs. Das war unbeliebt damals, wenn man sich so vorstellt, dass man beim schönen Wetter da in der Maschine sitzen muss und fahren muss, während seine Freunde da baudern gehen können. Ich wollte das gar nicht machen am Anfang und bin dann da ein bisschen reingerutscht. Das hat mir so sehr tagt, dass ich seitdem eigentlich gar nichts anderes mehr machen will. Das hat sich viel entwickelt in letzter Zeit und ich muss sagen so, die letzten fünf Jahre ist das für mich richtig professionell geworden auf einem Level, wo man halt sagen kann, da geht was weiter. Nachdem ich schon das zweite Jahr in Sölden bin und mit den Bergbahnen schon eine Saison zusammengearbeitet habe, die Zusammenarbeit ist eigentlich sehr gut. Am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen Kennenlernen und tagt er was und der kommt von außerhalb und sitzt auf einmal selber in der Maschine, man merkt schon in Sölden, die die machen viel. Wir haben in Sölden jetzt unsere zwei Freestyle-Anlagen. Das ist der fun der jetzt so medium bis large-grays hat, sag ich mal, also so nach club maßstäben Wir haben ungefähr 30, 35 Obstacles im Park. Wir haben die Fanslope eben, der jetzt ungefähr 20, 25 Obstacles hat. Und dann haben wir noch drei Anlagen dabei, die wir maschinell mitbetreuen. Ein Fanslope ist so ein eher familiäres Produkt auf dem Freestyle-Sektor. Es ist nicht so extrem wie, wie diese großen Kicker im Park und die Rails. Das ist vielleicht, kann man sagen, ein Border-Cross für die Allgemeinheit mit einem hohen Spaßfaktor und, und viel Entertainment da drinnen. In der Fun kann es schon mal eng zugehen und da gibt es halt Stellen, wo man sich zwischen viel Zäunen und Netzen durchdirigieren muss. Es gibt ein paar Features, die für den Park entwickelt worden sind, aber die in der Fanslope natürlich auch entsprechend super sind. Also zum Beispiel die Hebelsteuerung, das bedeutet man hat kein Lenkrad mehr, sondern diese Sticks zum Steuern. Mit denen kann man extrem präzise und feinfühlig fahren, weil man direkt die Ketten anspricht. Das tue ich mir sehr leicht bei engen Kurven herumzufahren und gerade bei der Schnecke, wo ich genau die Breite von der Maschine habe und durch eine enge Kurve fahren muss gleichzeitig. Bei vielen Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen, wie wir es bei Schubarbeiten haben, im Park oder in der Fanslope, wenn ich rückwärts zu Elementen hinfahren muss und, und rausfräsen oder mit dem Schüdelabzügen Backbladen muss, kann ich selber einfach stufenlos vorwärts, rückwärts fahren regeln, ohne dass ich dazwischen stehen bleiben muss und vom Gas runtergehen muss. Und weil ich bei der Maschine mit der Hebelsteuerung den Motor konstant auf Drehzahl habe, kann ich meine Maschine, ohne dass ich wegrolle, kann ich da schon die Fräse einsetzen und, und somit fräst sie eben schon exakt nach den Elementen. Andere Sachen, die natürlich super sind, mit, mit der Parkplate, also das Schüdelfahren drauf. Ähm, ich kann wirklich enge Wellen machen, was ich mit einer normalen Maschine nicht so gut schaffe. Was auch geil ist, ich kann die Alpine Flex Fräse auf Star stellen, also ich kann den Flex Lock tun und mit einer normalen Maschine müsste die halt aussteigen. Hier kann ich es hydraulisch machen. Ich kann einen Knopf drücken, meine Fräse ist starr und die fräse gerade drüber. Ich merke es halt schon, ähm, das Snowboarden ist einfach geil, mir tagt das. Wenn, egal wie, wie die Stimmung so ist, bist du mal miert oder so oder, oder mal verkühlt oder es geht einfach nicht gut und dann, und ich gehe Snowboarden und es ist geil, mir taugt es, ich fühle mich besser nachher, ich mache das halt wirklich noch gern, solange es die Knie mitspielen.